Ich <lacht> Der war nicht echt, ey. War gut. Ich hätte mich schon ja. eingestellt. weil die ist der sind Ja, Hier sind fünf der ist, wie geschossen wird, fünf Schuss, normalerweise ohne Scheibenbeobachtung, Ausnahme äh, bei 8 und die 10 Schuss dann ohne Beobachtung, hintermacht 6, mit laden. nach den fünf Schuss gehen wir vor und so weiter und so weiter, kennt ihr. Also zur Probe, laden. Ja, ja. Lass ah, ja, ja, ja. uns nur rum. Schussprobe, Start! Ach nee, Feuer frei ist ja heute, scheiße. Okay. Also, zur Trefferbeobachtung, Arsch! Ach so, links um und so, kennen Sie ja. Soldaten. Halt und was es sonst noch gibt, hier mit dem Tor. Fertig? Selbstständig laden, fünf Schuss für die erste Serie, zweite Serie, fünf Schuss selbstständig nachladen, auf Scheibenummer, gibt es keine Nummer dafür, scheißegal. Acht Minuten. Und für die Normzeit fürs Laden der Magazine einhalten. Acht Sekunden. Ja, Ihr merkt schon mindestens eine doppelte Zeit Laden fahren. Bitte? Okay, so, nee, da ist wir die Kulisse noch draufstehen. Nee, wir machen Nee, wir Sollst du richtig trinken? So, also jetzt müssten eigentlich alle noch mal antreten, wenn geschossen haben. Ach, da steht ja der schon der welcher am Stand. Hä? Äh? Da steht ja schon welcher am Stand. So. Äh, ja. Fünften des ersten Reihens, Antreten zur Auswertung. Die Linie bittet ordentlich hier, zack, zack. Sollen was kosten das hier? Nee, 10 Euro in Stamm. 10 Euro und Sterne, um also nie pro Treffer, und für 10 nee, Euro. Nee, Bestand? Äh, ja. Jede, jede weitere Bahn, die du eventuell falsch beschießt auf dem roten Stern, dann es 10 Euro mehr. Also, die das du sich, Das, dann eigenen, ne. das nee, war also bloß früher beim Kompanie-Schießen. Geht doch, will auch nicht alles schieß mal eh dort Das drauf. will ich jetzt eben. Ja. Wer ist denn das? So. Gut. Geh, start! Und natürlich Du hast der